Hallo Leute, ich bin Metal Mario Master und ich bin die Oybe und wir begrüßen euch hier. Oh, wir heißen euch willkommen zurück zu Joschis <lacht> world Ja, wir haben ein bisschen offscreen zeug gemacht. Ja. Das waren wir alle, die beim letzten Part gemacht haben. Alle Herzen, alle Blumen, alle Münzen, alle Wolle. Genau. Ein, zwei Joschis haben wir dazu bekommen. Ja. Nintendo 64 Yoshi war glaube ich, ne? Ja. Und ich sehe hier nur einen Grünen Joschi, der hier rumläuft. Wo ist denn der andere? Picabo, da ja, habe ich jetzt echt gerade gesucht. Picabo, einer der Form fällt, was jetzt schon, aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen doch noch eine Zugabe liefern. Ja, gut, er wird bestimmt voll einfach. Pass auf, wenn er jetzt noch ja. mal, wenn du das jetzt noch mal, sagst schlag ich dich. Solange es keine Scrolling-Level ist, müssen wir ja. Nein. Oh Gott. Was ist das? Oh nein! Ah. Ach du Kacke. Oh Gott. Alter! ist das schnell! Wir wollten da unten hin, glaube ich. Und dann da oben, aber wolle. Au! Oh. oh Gott! Verdammt, da unten war wieder hart fliegt eine Blume hinterher <lacht> <ob> die dahin <lacht> auch oh, weiter wir können nicht weiter an verschiedene Dinge glaube ich hängen nee ah. was passiert ja. hmm <lacht> <lacht> slowly falling to the floor äh. <lacht> <lacht> <lacht> Oh. Ich glaube, der Magnet ist die ganz nett. Ja, vielleicht. Ja. Das ist ein Problem für die Zukunft mich. <lacht> Von uns. das so Warum <lacht> ist das so schnell? Nein! Steu äh. Wo bin ich? ich Ja, Blume. Oh. Ich fast schnell. <lacht> Warum ist das so schnell? <lacht> Nein! Oh. Oben. Oben. Warte, habe ich... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Nein! Nein! Ah! Ah! <lacht> <No>. <lacht> ah. <lacht> <lacht> <lacht> Wie da lang? Wie da lang? Ah. Ich so viel da lang. Ah. Ah. Nein. <lacht> <lacht> ja, hab ich habe mich noch umgezogen, da wow. okay, okay, die machen, die machen, die machen Spaß. Ich ja. Die, ich finde die gut. Ja. Hui! Auch wenn dieses Level ist übertrieben schnell. Respekt an alle, die das im First Try schaffen. Nein. <lacht> war noch nicht bereit. Nein. Nein. <lacht> oh. Help. Beeil dich. Oh, gut. Das ist eine Blume. Schnappen wir uns. Ah. Immer ist ein Vorhang der falsche. von dem Es ist, ist also halt einfach. Nett. Oh, sehr gut. Oh Was? Warum verfolgen die mich? Warum? <lacht> wat? Der ist interessanter. lass den verfolgen. Ihr Kameramann, also <lacht> Kamera Action auf ihn. Der geht so im richtigen Weg gerade, ganz sicher da da an. Ja. Yeah. Da das stelle ich mir aber nicht so vor äh, so schwer vor hier auf screen nee, ich glaube dass das, das ist so ein level da könnten wir sogar ey warte mal wie sollen wir denn hier 20 herzen bekommen können wir sicher am ende hängen die ganzen herzen irgendwo in der luft also. deswegen habe ich nur gesagt der magnet ist, ist ein wunder Toll. nein nein, hm. nein. Okay. Okay. Das mit Buch, kostet egal. Erstmal so, egal. So, wollen wir glaube ich, auch schon das, ja. Was? So, einer war so viele edelschein gegen gesicht da, oh, hin da hin sind sie alle okay. Okay, einfach durch erstmal einfach durch hm? <lacht> Na ja, wir da waren so, mal mit dem magnet hier versuchen. Ja, wir nehmen beide den Magneten. ja schaffen wir trotzdem irgendwie noch, hat daneben. Ja. und pass auf. Aber oh damit mit den Herzen wird dann kompliziert, weil da muss ja einer hier. Ja, dann würde ich sagen, haben. bleibst du unten, nicht bleib oben. Ja. Okay, aber das ist echt ein witziges Level. Ja, finde ich auch. Ich mag es. Ich liebe es. Ich nehme an, wenn wir jetzt hier sechs machen, dann wird bestimmt nicht 25 Minuten dauern, glaub glaube ich auch nicht. Oh, guck mal da. Ja, wir passen. Wir passen. Yoshi Götter haben uns erhört. Ja, sie haben uns erhört. Ja. Bereit, Tan Yoshi. Ja, dann machen wir jetzt so lange, obwohl nicht so lange, aber immer wäre gut, wenn wir jetzt mal schaffen. Genau. Damit halt. wir das letzte und damit wir dann das sechste Spezial machen können. Dann es auch schon so langsam Richtung Ende. Ja. Dieses ganzen Projekts. Dann können wir noch vielleicht versuchen noch äh, die letzten gegner zu sammeln ja. zeit haben wir ja noch heute also glaube, nicht so lange wie wir geplant haben Sehr. nein nein um. yes. hm. Er so, hat mal letztes Offensichtlich. Ich mein, die wir auch schon mal, ja, man die hat mal auf, was? Nein, das hat gepasst. Ja, aber wohl. Sammeln die Herzen, nein. Okay. Nein, da waren die... Oh. <lacht> <lacht> Nochmal. Also sollte ich sie einsammeln. Nochmal. Ich dachte, was ich da gerade eingesammelt habe, das waren die alle. Aber ich glaube, wir haben alle Edelsteine. Ja. Die Edelsteine, Münzen. Ja, also alle Münzen. Kann das sein, dass für alle Edelsteine. Sind. Ja, wir haben alle Münzen. Okay, wir haben sowieso noch mal verpasst, also komm. Ja. Wir haben die vierte Wolle verpasst und die letzte Blume. Ich habe die gar nicht gesehen, ey, in der, in der Hektik. Ja, ne, ich auch nicht. Aber hier, das ist eigentlich ein richtig gutes Level zum Farmen. Ja, ne. Ja, dann nehme ich jetzt mal nur den Magneten. Ja, letzte Blume und. Und die vierte Wolle. Gucken, wie Münzen, wie viele Edelsteine wir bekommen. Ja, genau. Da kann wir ja mal sehen. Ja, und es lohnt. müssen sich eigentlich rentieren. Aber ja, ich haben wir jetzt äh, zwar: Wir haben alle Münzen, uns fehlt noch eine Blume und eine Wolle. Ui, oh. Machen wir nochmal. Weil es so Spaß macht. Ja. Das macht Spaß. <lacht> Und mein anschluss verpasst. Die haben ihren Anschlusszug verpasst, Herr Ramiro LP. Alles klar. Ich bleib oben, du bleibst unten. Warum ich immer noch angezeigt? Wir haben mal doch schon. Aber... Ja. Ich bin als er abgestürzt ist noch einem ja ja, da rein, da war die Blume oh. ist allein gesammelt. Ich meine, da hängen noch welche. Da hängen auch noch welche. Das ist doch gleich, wie man das macht. Aber hey, wir haben die letzte Blume. Wir haben 13 wir haben 3000 edelsteine bekommen in dem Run. Ah, lohnt sich. Wir machen eigentlich nur einen Verlust von 2000, 2000 Jetzt mit dem Bonusspiel rentiert sich. Also hat doch lieber erstmal verschließen, tatsächlich schon zehn Minuten. Ja gut, okay. Machen wir Wird eingereicht. Ja, wird eingereicht. <lacht> ja, wird eingereicht. Hab ich habe ich eingesammelt. Oh, ich glaube, du, glaub, du hast gewonnen. Ich nee. yes. yes. habe gewonnen. Von. Weil ich einfach gut bin, liebe Freunde. Gut, machen wir die letzte Level. Ja, okay. gut, machen wir das letzte Level. Aber erstmal gucken ob wir mal, was wir ich auch schief haben. Ja, genau. Top 3: Top Priorität. Könnte der. Es ist SNES Yoshi! Oh. Nice! Ich habe ein Mini-SNES! Da kommt wahrscheinlich eine normale nes yep. das... wir gehen zurück in der Zeit. We go back in time. Für Leute, die sich noch erinnern, solche Konsolen gab es mal. Ja, ich kann mich erinnern. Ich hatte meine Super Nintendo damals. Wow. Hier, jetzt kommt der Lavafluss des Skelettbirdies. Lavafluss? Hitze, hm. dann komme er her. Na, dann mal los. Dann halt mal los. Auf geht's. Auf geht's. Der Pilat. Oh nee. Ich bin jetzt schon irgendwie bei mir. Geht jetzt schon alle Jahre am Platz. Er hat die ganze Zeit jetzt wieder. Lei. Na, warte mal, ja. Das war eine clevere investition Ja. Ich weiß, Der rechte so war, es hätte ich doch alles sein können, dann <lacht> Habe ich nur für dich gemacht. Ja, cool. stimmt. Ich das kaputt machen. Ich, mich. <lacht> ja, so, da da das ja, Blume. Okay. ich hole mir das mal. Nicht. Oh. Ja, aus wie es Jetzt hier bekommen, mein Sloschi. Ja. Geh weg, Blag. Ja. Molle. Er lacht bei mir wieder ab. Okay. Man hört. Oh, Fünf, ist das jetzt eigentlich nicht so schwer. Geh nicht, mehr, geh noch nicht rein. Ich wusste es. Ja. Und womit habe ich es gerochen? Deinen Füßen. Nein, mit einem riesigen. Nein. Okay, wart. Da waren zehn Herzen drin. Okay. Haben wir alles? Doch herz, oder? ja, gut, aber sonst ich muss echt sagen, das war ein leichtes Level. Wenn es nicht auch, ja. ja, also ich bin mir sicher wenn fünf wir 5 nicht... Minuten war, das, wenn ich mal erzähle. war, noch nicht mal 5 Minuten, was soll ja, Hölle, glaub nicht. Also, ich denke mal, hier können wir mal eben die Herzen einsammeln, dann müssen wir nur bis zum Ende kommen. Ja. Und dann nehme ich wieder hier äh, das ist, dass wir Lava nichts anrichten können und dann. Hey. Du brauchst ja eigentlich nur 10 Herzen am Ende. Ja. Oder ich frecke und du tust mich schlucken. Ja. Und dann sammle ich die 10 Herzen ein. Genau, so meine ich das, ja. Also so oder so, wir werden das auf jeden Fall kriegen. Du so viele Punkte kriegst du auch wie ein Irrer fressen? Du isst nicht wie ein Irrer, da ich es wie ein Irrer. Jeder, der mich kennt, weiß ich bin ein sehr schneller Esser. Da kennst du mich, aber nicht. ich kann fast alles verschlingen. doppelt so viel wie ich auf dem atoll hat sich ein neuer Level geöffnet. Das wird auch auch das Finale sein, aber erstmal müssen wir unseren zusammen jetzt N e s yoshi Wofür steht das? Nintendo Entertainment System. Sehr gut. Und wofür steht das SNES? Super Nintendo Entertainment System. Sehr gut. Ja, kriegen wir jetzt hier noch okay, komm. Uh, ups! Nein! Nein! Ich habe ich hab den falschen Effekt ausgewählt. Ähm, kannst du es wagen? Jetzt müssen wir.. Warte. Level beenden. Da wird ja, Geld verschwendet. Ja. Das, ist das schlimmste, die schlimmste Art von Verschwendung. Geldverschwendung. Zeit nach Gegenstände, Gegenstände verschwenden. Nein. Nein, das Schlimmste ist natürlich Zeitverschwenden. Denn jeder, der mich kennt, weiß, ich hasse es, wenn man Zeit verschwendet. Ja. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir hier durch. Jetzt geht er war richtig. Ja, so, jetzt aber ab an die Arbeit. Ich werde dich jetzt schlucken. Ja. Oh. Oh. Oh, Der war ja echt auch schön auf den <lacht> auch. Mann. Muss eigentlich nur nach rechts. Nee. Ja, egal wie viel hast, aber Ich auf jeden Fall zu nicht. das ganz schön level im Gegensatz zu den anderen. Anstecker. Ja. Wenn er diesen, Ansteck, diesen Anstecker hast. Aber oh nein, ich da das auch also Ich muss mal gucken, wie das, das ja, halt fünf ja Egal wie... Okay, außer wenn du jetzt schweigst, natürlich. Wir können das nicht ja, das machen. Ja, so. machen. So, jetzt warte auf mich. Okay, du hast zehn. Mach kaputt. Ich esse. Sammel einen. Noch. Oh nein, nein. Gut. Nein. Was haben Was machen eigentlich mit dem letzten? Ne? Ja, wir sind mit dem Spezialevent fertig. Nur die Herzen fehlen uns noch bei den eingelangt. Ja. Dann werden wir Offscreen nachholen. Wir haben noch zehn Minuten. Ja, wir machen, <lacht> <lacht> wir machen das Offscreen. Okay. Da kommt jetzt noch. Äh, der Boss-Pavillon kommt noch, oder? 10 ja. Minuten? Naja, nee, das schaffen wir nicht in 10 Minuten aus dem Bo Boss-Pavillon mit ein eigener Part und auch aus dem letzten Level wird auch noch ein Part. Alles klar. Das war ein Auer, das hey! War ein Auer. hey! Oder wir können nochmal versuchen, alle Herzen einzusammeln. Ja, machen wir das. Ja komm, machen wir dann nochmal. Da jetzt nochmal die Chance, alles umsonst zu bekommen. Äh, warum ist jetzt den ausgemacht? Äh, weil wir nachher so, bei Welt 5. Ja, einen Moment mal, weißt du, wenn wir Anti-Abgrund nehmen für diese <lacht> wirklich funktionieren. Wieso nicht? Weil, weil das Level einfach zu schnell ist. Ja, was brauchen wir denn eigentlich? ich brauche mal nicht. und ich brauche nichts, ne? eigentlich ja, nicht. Ich würde irgendwas nehmen, ist gratis. Ich muss mal ausprobieren. Dann <lacht> nimmst du denn mal. <lacht> ich muss er mal ausprobieren. Kann mal ausprobieren? gleich funktioniert ja. Hm? Wenn das hier funktioniert, wenn das wirklich funktionieren sollte, ey, dann bin ich aber beeindruckt einhundert. Ich einfach nur nach rechts ziehen. Da, so, mal gucken. Hey, hör, hast du auch auf mich zu gucken? Ey? Nein. ganzen Drama allein sammeln, ne? Ja, ich gebe mein Bestes. Ja. War zu fast hier, zu slow. <lacht> Geh da unten. Ja, ah, ist auch noch nicht, gerett. Nein? Hm. Nein! Hm. Verfolgt den Typen. Ich bin interessanter. Folgen Sie den Typen. Ja, ich bin viel interessanter als er. Ja. Mhm. Folgen Sie diesen blauen. Ja. Folgen Sie diesen grünen. Nee, lieber nicht problem ist nicht dass ich doch bin gesehen ich bin auch hochgesprungen als ich abgrund ja das problem ist aber nicht ja dass abstürzen sondern dass ich aus dem screen bin und so schnell bist ja aber wie gesagt, dass dieser anstecker schwachsinnig ist für dieses level warum hörst du nicht auf mich aber ich kann nicht mehr durch den abgrund sterben also da ja. hast du gesehen ja, du stirbst einfach weil du auch noch aus dem Screen raus bist du sterb doch nicht Ja, wir gut, das ist ja, ja. ja. Trommelwirbel. Nein. Nein. Mal an, ja. Ich glaube, ein Herz das hat. Ja, soll man machen. Ich Weiß muss, nicht. muss ja genau die Herzen treffen Ja. muss ja extrem präzise sein. Ich sehe immer nur, wie die Balance kaputt gehen, aber ja. die Dinger hängen noch in der Luft. Ich bin am Leben. Neu, no, Judas. Was ist gerade passiert? Warum? Ich bin vom Schall runtergefallen. Ah, du bist runtergefallen. Nee, du wingst doch einfach noch da. Ne? Ich habe mich bewegt dabei. Ich könnte nur versehen nach unten geflettert sein. <lacht> ich dachte die Kamera wollte auf das Ei fokussieren. Da geht es gerade richtig ab, lass mal da. Nein, ich schon wieder. Okay. <lacht> okay. Oh. <lacht> Schwer als du! Nein! Da muss man wieder am sein, leicht und so. Länge ist ziemlich nah am Abgrund. Nein! Alle Richtung! nein nein nein nein ja auch her, her da die die zahlen also komm. Ja, da muss ich so fallen lassen genau ja. da muss ich mich einfach fallen lassen ja da muss sie so normal einsammeln Gut, dann müssen wir wieder Läuft. so letzter Versuch, würde ich sagen. Ja, letzter Versuch, weil sonst äh, schauen wir zu lange. Wenn äh, so, wir doch mal bis zum Ende schaffen, dann werden wir das Level. Genau. Nein. <lacht> ich bin schneller als du. <lacht> ich bin von der ein, ich bin von der ein zu der exakt gleichen wieder hingesprungen. ey. Komm so Leute. Leute, das ist nicht interessant <lacht> für uns. gut um edelschein zu fahren. Mhm. Na. <lacht> ich denke mir immer wieder irgendwie so, wieder von irgendwie so. Ey macht, bevor der so abstürzt. Ey guck mal, ich hänge da immer noch. <lacht> Was? Ey. Ey. wenn ich so im Abgrund aus dem Abgrund wieder auftauche. Ey. Ey. Noch. Ding, ding, ding. Ma, ich will nicht freiweihen. Ja. Bin mal spannend. Uh, nee, irgendwie, irgendwie, oh. ich muss mich da fallen lassen. Ja, ich dachte, er da wollte es versuchen. <lacht> Nee, nee, weil, weil der Vorhang fällt ja früher runter, wenn die Herzen, als die Herzen kommen. Mm. Mann, das wird echt schwer, ey. Ja. ja wie gesagt, machen wir auf screen Ja. Wir haben jetzt wie auf die Level schon gespielt, 5-6 mal. <lacht> ja, aber es geht ja relativ schnell. Na gut, wir noch ein paar Dinger hier. Mhm. Na? Ja. Ja. Ja. Boah, ich hab ich nur 6, Punkte. Ey. <lacht> ich habe dich sabotiert. Na gut, okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja, das nächste Mal wird der Boss-Pavillon dran sein. Ja. Nein. Also. Auf keinen Fall verpassen. Bis dann und ciao. Bye, bye.